Willkommen zurück Reisende, wir sind wieder in Cosmo Tier und werden jetzt erstmal weiter ein paar Missionen machen, damit wir noch ein bisschen Ruhm bekommen und mehr Personal. Erstmal mal auf den hier schießen. So den hier mit äh, personal geht das jetzt auch wesentlich schneller Antriebe fallen immer noch mal aus, aber bald haben wir ja dafür dann auch genug Leute. So, alles einsammeln. Genug Lagerplätze haben wir ja. Dann müssen wir als nächstes hier, dann gehen wir dorthin und dann hier so hoch ist da. Und dann erstmal die alle abgeben. Ah, der ist sehr weit weg. Vielleicht greifen wir den gleich mal an. Er fliegt ja hier mal im Kreis. sammeln. Also bis 2510 Ruben kommen wir ja in dem Gebiet. Denk mal, wenn wir die Missionen alle gemacht haben, dürften wir das erledigt haben und dann können wir auch ab ins nächste Gebiet. Den ganzen Kram werden wir ja eh mal verkaufen. Wir brauchen ja nur Munition, Hyperium und angereichertes Uran. Den Rest können wir alles verkaufen. Und oben sieht man, wir haben halt immer mal Antriebsausfälle. brauchen einfach nur mehr Personal. Ah, der hat wieder so einen Strahl. Gucken, ob unser Schild diesmal hält. Und wir genug, ja, wir haben schon wieder keine Energie vorne in den Prisma-Waffen. ein bisschen drehen. Er will partout nicht kaputt gehen. Ah, jetzt. Ah, nur weil uns einer geholfen hat. habe vorne zwei der Raketen, habe ich Atomraketen reingepackt. Also jeweils ins erste links und rechts. Und die anderen haben hier auch noch Atomraketen. Alle anderen haben normale Raketen behalten. Mal gucken, ob wir vorne vielleicht irgendwie noch ein Flak gegen Atomraketen tauschen. Müssen wir einfach mal dann sehen. So jetzt dahin. Jetzt hier Überraumbarke. hier ist Bisschen was zum Abbauen. Während ich schön seelenruhig abbau, stört er uns erstmal. Ah, das war der aus der Mission hier. brauchen wir nur noch Asurienfeld räumen, hier ein Kopfgeld und dann muss ich es aber speichern. Piratenbasis haben wir immer so Probleme mit. Und dann können wir die Missionen auch wieder abgeben, alle. alles eingesammelt. Und jetzt hier hoch. Als kämpfen ist ein bisschen schwieriger, weil unser Schiff sehr groß ist. Meistens schieben wir die vor uns her. So, mal schauen. Der hat den Kontrollraum direkt hier. Oh, die schieben sich gegenseitig. Das ist ja nett. Aber wir haben hier schon wieder Assyrinen. und wir am Schieben. Hm. Die sind ein bisschen nah, würde ich behaupten. da durchkommen. Das macht uns ja schon ja ganz schön viel Schaden hier. Zwar zerfallen, aber nach vorne geht halt in der Mitte immer noch sehr viel kaputt bei uns. Hm. Hm. Und das, das Ding schießt ja noch auf uns. Personal rumfliegen. Das kann ja was werden. Sammeln die auch sehr langsam ein, dann werden sie immer schneller. Keine Ahnung. Ah, wir haben 30 Leute oder so verloren. Sieht auch überhaupt null in welche Richtung. Ich glaube, so rum. das einsammeln, dann fliegen wir rüber. Dann werden wir wohl wieder ziemlich Probleme mit der Piratenbasis bekommen. Nur wegen hier vorne. Ich hat gedacht, vielleicht machen wir hier in ein Also die beiden in den hier. Die beiden in den und von dem schießen sie noch in den. Dann können wir hier einen kleiner machen. Muss man mal sehen, ob das so funktioniert. Das dauert ja. ich doch mal hier hin. Einmalhin haben wir gut Ressourcen bekommen, aber man sieht halt vorne ist unsere Schwachstelle. ja mal testen. Den darüber, den dahin, dann können wir dazu machen. Einfach mal testen. Wenn können wir wieder rückgängig machen. Die Piratenbasis wird ja wieder sehr brutal. Ich weiß ja nicht, durch was wir hier die Kanonen austauschen könnten. Schaden macht das ja alles nicht. 900 nur, also die taugen mal gar nichts. Ah, 2400 machen die. Und die ist fraglich, mit was man schießt. machen immer noch 1800 Schaden. Ja, die machen zwar 2500 Schaden hier, aber da müssten wir immer ein Prisma mit hinsetzen, damit er auch die Richtung ändern kann. könnten wir die Deckkanonen durch ein Prisma ersetzen. also Ionenstrahl ersetzen. Kann hier noch mehr explodieren. Vielleicht entfernen wir auch einfach die Deckkanonen die bei äh, nein, nein die kleinen die großen Kanonen hier. Und noch, knallen da noch ein Schild rein. Dann haben sie es schwerer um überhaupt zu unseren Prismen zu kommen. also noch eine und dann haben wir das Schwierige der Piratenbasis. So. Ja, könnte der mal aufhören, hier andere Sachen hin und her zu schieben. Ist zwar nicht wahr. Blockieren alle immer nur unsere Waffe. So, sind die kleinen. Dann schieß halt drauf. drehen hat es unser Schiff, nicht so? Haben wir gut Verteidigung? Das ist nicht so schlimm, dass wir uns erst drehen müssen. Sie schießen mit Atomraketen. Frechheit. abbauen und einsammeln. Nur ein bisschen Schaden haben wir bekommen, weil er hier unbedingt mit einer Atomrakete auf uns schießen musste. Und leider auch kein Platz für noch mehr Schilde. Wenn wir genug Ruhm haben, dann kann man hier irgendwann noch eine Reihe Lager entfernen. Dann hält man hier einfach noch eine ganze Reihe Schilde rein, falls sie ersten mal zerstört werden. Also Stahl können wir schon wieder aufhören zu sammeln. Braucht man nur vorhin. So, jetzt ganz wichtig speichern, weil jetzt kommt die Piratenbasis. Mal schauen, ob das so klappt. Dann geben wir erst die Mission ab, holen uns neues Personal und erledigen das dann. Und da es hier noch eine Station gibt, die wir noch nicht haben, hier unten, müssen wir noch kontaktieren. Die hat eventuell ja dann noch Mission für uns. Also die auch Ruhm geben. So. Gucken. Who der dragon? Na egal. Man hat er da keine Schilde. Ja, der ist kaputt. Nur gucken. Sammeln wir das erst ein. Gucken, wenn rufen wir die Leute zurück. Wer weiß, wo der hier hinfliegt. Das ist die Station und das müssten die drei Mini-Abwehrtürme sein. Was hat der da vor? holen wir uns. Oh, da will er doch. Hm, er will doch nicht. Er sieht uns zwar, aber wenn die jetzt mal an Bord kommen. Wenn ich das hier drückt, schon drehen wir uns. So, das Ding ist hin. Mal da drauf schießen. für die ganze Station kaputt zu schießen. Und auf die Kontrollräume schießen. gießt Station kaputt gegangen. So, hier ist noch einer. So, das hat ja funktioniert. Das war schon mal gut. Ah, warte haben wir eine Luftschleuse übergelassen Das ist ja gar nicht so viel. Aber was hat denn der so im Lager? Guten Kram, wenn wir uns mal verhökern. Oder oh, das nur noch aus dem All einsammeln. Das Gepiepe ist aber auch nervig. Ist in der richtigen Reihenfolge des Schiff abbauen. Muss eine Luftschleuse Eine. Ja, warum kann ich ihn da nicht reingucken? Das ist voll dumm. Weil ja. ja, wir kommen hier jetzt aus dem Baumenü. Schieß halt drauf, ey, mir doch egal. Was soll denn das jetzt? Sammeln. Hm. Jetzt dauert das wieder ewig. Gibt ein schönes Schwebel. Beide für Nuklearraketen. Und ein bisschen Munition. Oh Gott, wir haben ja fast gar keine mehr. Sammelt doch mal schneller. Hat wie auf plus 8 bewegen, die sich aber nicht. chill langsam. Eisen. Wir ja, haben schon wieder zu viel Scheiß dabei. Lager sind voll. Uh, wir haben gut Triestahl. Haben wir alle Missionen hier oben erledigt? Gehen wir zu der Station da und gucken, dass wir also auf ja, ein bisschen Ruhm kriegen werden, ganz klein bisschen, und dann genug Personal einkaufen? Das hier markieren wir uns am besten. Läuft voll durch und trotzdem bleibt ab uns mal kurz stehen. So. Gehe geschlagen. mal ja, gar nicht gemacht, aber okay. Elf. Echt? Nur elf Stück. Gibt es keine? Oh, wir müssen wir zu einer anderen Station? Also, die Station hier oben ist scheiße. Gucken, ob wir wenigstens Kram verkauft kriegen. Brauchen wir Munition der Stahl kann er haben. Davon kann auch ich haben davon auch. Schwefel Eisen war Titanium. Eine Luft mich verarschen. Er macht doch was. Ergru, sechs Stück wilder Stahl. der Triestall. Einfach auch mal hergeben. Was kann er haben? Wollen Gold. weil liegt Stahl rum. Hier ist Kupfer. Sie hier auch anstatt von der Station bekommen wir nur von den Schiffen. Das ganze Personal. Wir haben doch auch noch Quests, die fertig sind. Sag bloß, das geht nur unten an der Station. Ja, scheint so. Dann knallen wir den da ab, gucken uns das Fragezeichen an. Und werden dann hier runter zur Station. Aber per Sprung. Wir springen hier hin. Und dann fliegen wir zur Station. Die Station hier oben ist ja mal voll Mist. da ja, noch Personal. Ja. Macht mal hin hier. konnten die Crew gar nicht wieder also Müll aufstocken. Nur auf das, was wir vorher auch schon hatten. Und wir sind jetzt hier von der Station her beim Room Cap. Also die gibt uns eh keinen Room mehr. daher müssen wir hoffen, dass unten rechts die Station uns noch was gibt. Das neue Schiff, hat der was? Oh, uh, neun Leute. Direkt rüber wachsen lassen. Ja. Klar-Raketen. Dafür kriegt er Stahl. Coolen Genauraum. Schäfel. Hier unten das kann er alles haben. Er lügt mit seinen dämlichen Luftschleusen. Mal fliegen alle rüber. Und wegen keine Luftschleuser. Zehn 10 Stück eingebaut. Fraglich, ob wir hier vielleicht noch einen Gang zwischen machen. Immer so vier Lager und einen Gang. Die schneller von A nach B kommen. Mal, oder was anderes einbauen. ist. Mal sehen, je nachdem, was uns noch fehlt. 3, 2, 1. Los. So, jetzt kommen wir weiter. Das holen wir uns dann das fragezeichen dann springen wir nach unten Weil es gibt immerhin noch geld Und zwar kein ruhm wahrscheinlich aber wir haben hier auch noch drei also kann jetzt sein dass rechts unten das Cap höher ist wir mal sehen ja können die man nicht immer abhauen so, was denn das für ein Schiff? Hm, also vier Atomraketen. Heißt, wir schießen auf den Kontrollraum. Oh, leider ist er zerstört worden. Leider ist nur ein Friedhof hier. Ah, da, warte, warte, Kopfgeld, ja, Kopfgeld hört sich gut an. Ja, nur ein Schild. Aber wir müssen uns wieder komplett durchfräsen. Naja. Mach halt. Durch die ganzen Trümmer hier. Das ist echt schwierig mit schießen. Ah, geklappt. Jetzt fraglich sammeln wir. Da ist noch einer. War weggeflogen. Irgendwas ein. Das ist fraglich, ne? Sieht mir hier so? Spulen, Stahl. Alles das, was kein Stahl ist, kann er einsammeln. Ein Spulen. So also ein bisschen halt. weil Stahl haben wir ja ausgeschlossen. Das brauchen wir gerade erstmal nicht. So. hier ist noch ein Fragezeichen bestimmt eine Hyperraumbarke, oder? ja dann da können wir auch einfach runterfliegen weil dann gibt es hier bestimmt noch ein paar Missionen die einfach aufploppen dann nehmen wir die einfach mit schieben wir schon wieder irgendwas? Schiffsteile, super. Ich will schon wieder Schiffsteile vor uns her. Jetzt ein Meteorit. Hier. Hyperrombarke. Da ist ein Fragezeichen. Ein paar Piraten. Zielgebiet ist gut. Pirat. Oh. Er hat das aufgeteilt in zwei Strahlen hier. Wir haben schon wieder keinen Strom. Ein Schiff mal auf irgendwas schießen, ist ja nicht normal. No, man, oh, man, oh, man, So einsammeln. Wir haben noch Stahl schon wieder alles verkauft. ne? Oh nee, 18.000 haben wir noch. Gut, das müssen wir wahrlich nicht mehr einsammeln. So. Vielleicht wieder speichern. Haben wir wieder was erledigt. Gut, also Fragezeichen. Fragezeichen auf dem Weg zu einer Station immer mitnehmen, denke ich. ich fahre das fahre halt auch nicht. Wer da möchte sterben? mal, hier ist noch mal ja, doch da hinten eben doch ja schon wieder so ein Asteroidenfeld. Wenn immer immer so schlecht kämpfen hier einfach direkt seitlich bis zum Kontrollraum oh Böre Sache so was schießt hier noch auf hm, was schießt mir auf uns Da ist der andere. Den holen wir uns gleich. Aber Munition, ja. Alles mitnehmen. Gut, dass wir auch einen Bergbaulaser haben. Wir können das vorarbeiten. Dann brauchen wir es nur einsammeln. Ja, siehst du, hier oben ist noch einer, sag ich doch. Da ist der. Der ist so schnell. wir schon wieder gar nicht hinterher. Oder? Warte mal, wo fliegt da lang? Da lang? Ja, dann schießt du mal hier auf den da. Oder auf den da. Oben rechts kann man sehen. Der hat auch schon wieder strahlen. Warum kommen die bei uns durch ein Schild, aber wir bei denen nicht? Gar keinen Sinn. Oh, ja, Gott, schießt auf den Kontrollraum. Mann, Mann. Also, die kommen in einer Tour durch die Schilde hier. nicht. Wahrscheinlich müssen wir das einfach tiefer setzen und die Schilde einfach alle darüber. Ja, das werde ich danach mal machen. So, das tauschen. Die Schilde, zwei, drei rein hier oben hin und die strahlen hier unten hin. So, wir waren trotzdem auf dem Weg zum Fragezeichen. Aber wir werden ja immer unterbrochen. Oh, jetzt schieben wir schon wieder irgendeine Scheiß vor uns her. Ah, komm, greift die Mann an da. Also der hat einfach auch nichts. Der stirbt einfach nur. Und der hat eine Wellgun, die nicht bewacht ist. Keine Schilde drumherum. Ja, einfach direkt in die Wellgun schießen. So, drehen ist nicht mehr. Ja. Und das ist noch schlimmer. Die Wellgun explodiert einfach komplett bis hinten. Ist das mit unserem Laser da ja halbwegs okay? Können wir was einsammeln? Unser Laser, wenn wir den jetzt dann umbauen, dann geht nur die Sektion mit dem Laser kaputt, solange ich die Energiekerne woanders hinpacke. Aber bei einer Wellgun. Er geht ja einfach, wenn er oben reinschießt, einfach alles kaputt. Wo sind jetzt eigentlich diese Stationen hin? So, gut, dann haben wir alle nur die die Station uns geben kann, auch direkt erledigt, weil wir außen rum sind. Ja, schon wieder so ein Schiffsfriedhof. ist jetzt der Kontrollraum. Cockpit. Okay. Mal da kaputt schießen. Danke. Die sind vorne schon wieder kaputt gegangen. Kann ja auch nicht wahr sein. auch wo unsere Raketengeschütze hinschießen. das Spiel bleibt immer stehen. Kaum gab es mal ein Update hier. Ah, jetzt mache ich um den ganzen Dachzeit. Gut, dass ich die überall eingebaut habe. Er kann gut von der Seite reinbauen. Oh, Einsammeln. Oh, Scheiße, wir haben Personal verloren. Oh Gott, wie weit sind wir da hinten geflogen? Ja, Personal einsammeln, los. Scheiße, alle drauf gegangen. Äh, dann hoffen wir jetzt mal, das war 300, so eine Scheiße. Ah, stirb halt einfach, ey. Boah, hier, wir schieben schon wieder so einen Haufen Sachen vor uns her. Hauptsache, fliegt direkt Richtung Station. Ah, wir holen ihn ein. ist immer gut. Aber jetzt schieben wir wieder irgendwas vor uns her. Das bremst ganz schön aus. Was mit dem Spiel los? Töten den jetzt. Komm mal was wolle. mal sich drehen kann, ist er schon fast tot. Ich sag mal, was macht unser Schiff eigentlich? Ist nicht wahr jetzt hier. Ich so auf den scheiß Antrieb hier hinten. nicht, weil jede von seinen Atomwaffen trifft uns. Kann ja nicht sein. Ja, das kann er auch vergessen. So, Station. Oh, so viel Personal. Gucken, wie viele Quests wir abgeben können. erstmal, der kann uns drei Leute geben. Ne, können wir hier nur abgeben. Wir geben uns alle keinen Ruhm. Und wir haben nicht mal versehentlich schon auf dem Weg eins gemacht. Oh doch, die da. Die auch. Und die. Gibt uns alles keinen Ruhm. Dann ist das das Maximal, was wir in dem Gebiet hier rausholen können. Man kann uns erstmal 1000 Munition geben. Aber alles, das auch. Kann er haben. Kann er haben. auch nicht? Müssen wir echt jetzt zu der ersten Station hier im Gebiet, nur um die Quest abzugeben, oder was? Kopfgeld. Ah, wir waren doch... Das ist doch beschiss, ey. Jetzt, wir springen einfach nur noch hin und her hier, das ist mir zu dumm. Haben wir da irgendwas zum Abgeben? Ah, ey. Uro-Station. Das ist doch die hier. Dann müssen wir jetzt oben zur Station. Äh, hier ein Kopfgeld abgeben können. Dann da zur Station springen. Also die wollen wir einen doch Werde ich jetzt hier... Deswegen. Gut, dann werde ich äh, hier hin und her springen. Die ganzen Missionen abgeben. Oben bekommen wir ja nicht mehr. Personal können wir auch nicht kaufen. 4 jetzt wieder. Also, der hat null Personal. Bringt uns ja gar nichts. Lass mal hier alles kaufen. Nutzen wir zwar ähnlich, aber. 24.000, das spinnt ja wohl. Aber alten. Ja, das Sprengladung brauchen wir auch nicht. So, da kommt ein Schiff. 7. Hat der vielleicht Personal? 5 Stück direkt mitnehmen. Da ist noch einer. 8 Stück. Ja, also die einzige Crew, die wir kriegen, ist von den Schiffen, die hier so rumfliegen. Oh, uh, der hat neue bekommen. 18 Stück. Wir sind trotzdem noch immer nicht auf dem Level, was wir vorher hatten. Was haben wir denn jetzt? 291 von... 800. Ja, wir brauchen, damit das Schiff überhaupt funktioniert. Okay, dann springe ich hier hoch und dann hier rum und gebe die ganzen Quests ab. Und wir sehen uns dann im nächsten Gebiet. Wo gehen wir eigentlich hin? Also wir sind jetzt hier 10, 12 haben wir ja geschafft zum Glück. Eigentlich hätten wir auch erst 9, 11 machen können. Oh, guck mal, Widerstand der Randsysteme. Dann können wir da hinspringen. Und weil es ein Stück höher Und wir können alle Raumstationen übernehmen. Wenn wir wollen. Weil wir ja überhaupt nicht... Also Widerstand der Randsysteme ist ja nicht so schlimm. Es gibt ja nur diese drei Fraktionen. Die sind irrelevant und abgeschnitten von allem anderen. das wird gut. Dann übernehmen wir... Raumstationen oder sowas Mal sehen. Okay, dann danke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge in dem Gebiet hier, dem 12-14er Gebiet. Bis dann.